So klingt's, wenn du weniger Energie verbrauchst. Dämmung raufbringst. Warum? Weil eine Fassadendämmung vom Baumit den Energieverbrauch senkt. Mehr auf baumit.com. Baumit. Bau mit. Ideen mit Zukunft.